»Sieh doch, du bist schön, meine Freundin. Sieh doch, du bist schön, deine Augen tauben. Sieh doch, du bist schön, mein Freund. Ich bin eine Lilie des Charon, ein Lotus der Täler. Wie ein Lotus unter Disteln, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Da ist die Stimme meines Freundes, Sie da, er kommt. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, geh, für dich.« ich könnte immer weiterlesen in diesem Lied in der Bibel. Und ich hoffe, dass alle ihr Begehren wiederfinden können in dieser Beschreibung der Liebe, dass auch Männer die Worte der Freundin und Frauen, die des Freundes mitsprechen können, dass Lesben und Schwule ihre Liebe wiederentdecken können und am wichtigsten, dass jede Person sich an sich selbst freuen kann als schönes und begehrenswertes Menschenkind. Der Soundtrack zum Hohelied ist für mich ein Mix aus Claudio Monteverdi und Sarah Connor. Mein Lieblingsstück in Monteverdis Marienfesper: Nigrasum, schwarz bin ich und schön. Und dieses wunderbar zu Herzen gehende Lied von Sarah Connor, der Refrain: Mit all deinen Farben und deinen Narben hinter den Mauern, ich seh dich. Lass dir nichts sagen, ja, lass dir nichts sagen. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? Sabra hat es für ihren Sohn gedichtet. Und dann die Liebe zu Gott. Auch sie hat einen Soundtrack, gerade in unseren alten Gesangbuchliedern. Zum Beispiel in dem Lied »Gott ist gegenwärtig«, da singen wir »Wunder aller Wunder, ich senk mich in dich hinunter, ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden«. Mystikerinnen aller Zeiten knüpfen an das hohe Lied an und erzählen von leidenschaftlicher Liebe zu Gott. Probieren Sie es einmal aus. Wie hört es sich an, wenn Gott die Wunderschöne, die Sehnsüchtige ist, die nach mir sucht, mich ruft? Und wie wirkt es, wenn Gott die Geliebte ist, die sagt, steh auf, meine Freundin? Wie wir es auch lesen. Ob wir das Göttliche in der menschlichen Liebe entdecken oder wie die Mystik die leidenschaftliche Liebe zu Gott ganz körperlich empfinden. Schön, dass es dieses Buch in der Bibel gibt.